Hallo Leute, ich habe ein Paket bekommen vom Stefan123321. Das mache ich jetzt mal schnell auf. Es ging ja um diese Charity-Aktion. Für den Nierer habe Zuschlag bekommen. Often tue ich das mit meinem... Ich wundere mich, dass es so schwer ist. Ich stimme hier noch alles eingepackt. Erbseneintopf von einer Tura. Vegetarisch. Danke schön. Also kleine Eingabe. Das ist ein Baguette Habe ich aber nicht bestellt. Nehme ich nicht an. Das ist übrigens jetzt über ein Jahr erfolgreich nach Ziel. Ich habe es mir sogar kleiner vorgestellt. Spiegelprobierte Schneide, Stonewashed, Ehe, Klasse. Das ist wirklich schön leicht. Also, ich habe noch keinen Titan-Teil gehabt. Oh, ist da ein Titel. So, das sind mal die ersten Eindrücke. Für die, die es sich interessiert, ich packe mal den Link äh, von Stefans Betrachtung. Messerplausch, Messertalk, Messerschnack, wie auch immer, packe ich mal in die Videobeschreibung mit rein. Danke Stefan und Tschüss.